Ich so gut, wie ich vergessen Dort ja. <lacht> Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagno Und Andrea Meier Wir sind heute am südlichsten Zipfel von Berner Oberland. Wir sind vom Gsteig zum blauen See gelaufen Der Steig bei ist eine ausgeputzte kleine Gemeinde mit blumenübersäten Vorgärten und Bauernhäusern. Viele stehen auf der Liste der geschützten Kulturgüter. Viel Zeit bleibt uns heute nicht, sie anzuschauen. Dusse ist es bereits drückend warm und wir freuen uns auf den kühlenden Wald. Es ist immer noch sehr angenehm und vor allem schattig und grün. Das ändert denn. Jetzt fast ein an ja. Irgendwann müssen wir die 900 Höhenmeter machen. Der Thomas betreibt nicht. Schon bald fängt der Weg steil an. Die Burgfälle, die wir über den ganzen Aufstieg fast immer irgendwo an unseren Seiten oder im Rücken haben, sind eine malerische und angenehm kühle Abwechslung. Die Steige, zu aufzulaufen, erinnern fast an ein knie Es bleibt schmal und steil, aber die Landschaft zeigt sich auch von einer romantischen Seite. Wir sind in einem Wurzelwald und hinter uns der Abgrund. und Was finden wir? Ein Bänkchen? Das ist wahrscheinlich die Sprichwort berner Gemütlichkeit». Sitzt man einmal auf so einem Bänkchen, will man gar nicht mehr weg. Die Fernsicht ist im Wald zwar eingeschränkt, dafür sieht man auf steile Abhänge und lässt sich von den rauschenden Burgfällen inspirieren. Je mehr es rauf geht, desto mehr Holzbrücken hat es, die sicher von einem Felsen zum anderen führen. Kurz vor Mittag entdeckte Thomas dann auch noch seine vegetarische Vorspeise auf freier Wildbahn: Wilde Himbeere. Sour. Überrief. Mh, mm, das ist gut. Ich also muss mehr suchen. Den grössten Teil vom Aufstiegs haben wir hinter uns. Wir sind auf etwa 1500 Meter. Ein guter Drittel fällt noch. Der Walliser Weispiele liegt übrigens auf fast 2000 Meter. Weispiele heisst übersetzt, dass es gut gutes Weideland ist. Obwohl wir noch immer im Berner Oberland sind, haben die Nachbarn, die Walliser, teilweise noch heute auf dem Weispiele ihres Fee auf diesen Weiden. Das grosse Ziel heute ist aber ein anderes. Ich glaube, so, wenn die Hunde laufen sehen. Ja, bis zu dem großen ein Stückchen. Aber es kommt unterwegs noch andere. anderer. können wir auch anschauen. Ich würde sagen, es ist August und äh, Hochsommer. und Wir haben kein Lüftchen. Es ist gefühlt Es ist irgendwie... extrem heiß. <lacht> gefühlt extrem heiß. Ja, 40 oder so. Also, brennen wir noch die durch? Ja. <lacht> Thomas kann ich nicht überreden, in den kleinen, namenlosen See einzusteigen. Aber mir ist es so heiß, dass es jetzt wenigstens für ein kurzes Fußbad langen muss. Und der kleine See ist überraschend kühl. Erwähnenswert sind übrigens Holzleiter, die, die, die wo von der übrigen Weiden abtrennen. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch ein hübsches Dekor und Wirkmacht für die Landschaft im Berner Oberland. Brandsberg geht in Richtung Sodersektor ab, bald sehen wir auch den Launersee als kleinen Fleck und träumen von unserer verdienten Abkühlung.